Hallöchen. ich habe mal auf Screen ein paar Katzen gefunden. Die gucken wir uns jetzt mal an. Ja, sogar jetzt mit Sprachausgabe. Geil, was? Hier, die Katze. Miau! Oh, eine Katze. Miau. Dann geht die Eifer eiskalt weg. Bist du der, den sie den Hundekrieger nennen? So hat man mich schon genannt. Kann ich dir helfen? Ein Böser uns kürzlich in der Stadt aufgekreuzt und er macht uns nichts als Ärger. Er belästigt alle Hunde und Katzen der Stadt und die Menschen auch. Könntest du ihn beseitigen? Normalerweise arbeite ich zwar nicht als Söldner, aber hallo, mein Kätzchen, das ist der. Du bist das Tut Rita. Gerade hier die Katze Synchron sprechen, ja, sie mal eine an, wenn die Katze da angeschleppt hat. Treten Sie zurück, meine Dame. Ich höre, du nimmst dich so, als würde die Stadt dir gehören. Machst nur Ärger. Ach, was die Leute so alles erzählen. Ich versuche nur die Stadt von den eigennützigen Menschen zu befreien. In unserer Stadt leben Menschen und Tiere völlig beisammen. Du solltest dich da heraushalten Sich bei den Menschen einschleimen. Was? Wie erbärmlich. Sich einschleimen und miteinander klarkommen. Das sind zwei Paar Schuhe. Aber du hast den Unterschied wohl nie verstanden, alter Mann. Du weißt immer noch nicht, wann du was zum Maul halten musst. Warum schließt du dich? Warum schließt du es nicht für immer? Sind Juri und Raven auch voneinander Verdammt, wie konntest du mich schlagen? Ich werde zeigen. Tschüss. Der hat es mir jetzt gegeben. Danke vielmals. Als Zeichen der Dankbarkeit werden die Hunde und Katzen der Stadt gemeinsam für den Schutz deines Reviers sorgen. Ah. Oh, das wäre wirklich nett von euch. Das ist das mindestens, was wir tun können, nachdem du den schrecklichen Hund verjagt hast? Also ah, kann ich die nicht mehr verlieren mit der Unterkarte. Ah. Ist das jetzt etwa das Repeats Gesamt in dieser Stadt sicher ist? Ja, ich glaube schon. Ist das nicht toll? Repeat. Woof. Ich kann mir auch nicht vorstellen dass die katzen jetzt lieber jemanden wie dein mit dem kleinen wolf überlassen also ich muss schon sagen ich wüsste nicht dass ihr alle so flüssig hündisch spricht <lacht> das war schon etwas wenn das stimmen würde okay, er trifft sich eigentlich gut weil ich bin gerade so voll dabei er mit der runde karte <lacht> sich also da meine an gut äh, ist schon mal gut dass ich die nicht mehr verlieren so, hier war noch eine Cutscene, die gehe ich jetzt auch noch mal kurz abholen wollte ich das gar nicht aufnehmen? Ich habe mir schon angeguckt, also war wieder mit dem Speer. Habt ihr ein Sperr gesehen? Nö, okay, tschüss. Endlich etwas fragen, kommt manchmal Söldner und ja, verkaufen Speere gelegentlich, ja, aber meistens sind es gebrauchte Objekte. Suchst du noch so etwas, wenn der Speer ist, nachdem sie sucht? Er ist nichts, was man schnell beschädigt oder abnutzen könnte, richtig? judy ja, da hast du recht. Ein so sperr hat niemand hergebracht. Nein, ich verstehe. Ja, das habe ich mir aus angeguckt. ist jetzt nicht irgendwas sehr... wo die brauche ich sogar. Um weiter zu pinkeln. So. Okay, da war es dann. weiß nicht, ob das irgendwann, wo ich da dran hängen werde, aber irgendwo wird es dran gehängt. Also... Okay, danke schön. Hat auch eine Katze gefunden. Ja, sobald wir hier reingehen. Boom. Immer noch in den rest oh, schön. Glaube ich, gerade meine ganzen Sachen ja noch am Stehen ist dieser Mann verletzt? Also, dieses verfahrene, was als wir diese verfahrene Situation mit der palestrale hatten, wurde er von Ansturm der Gaffer zertrampelt und so gut zugerichtet. Hm. Hey, Verdammt, ständig ist sie so, lass mich in Ruhe du wirst mich rein und Danach schuldigt dir ein Vermögen, was so ein ausgemachter Schwindel. Pah. Nein, das ist überhaupt nicht wahr. Der Mann will sterben, ist äh, du sollst sie in Ruhe lassen? Denkst du, dass ich an einer so winzigen wunde sterben werde? Ein Kratzer kann zu einer Infektion führen, die sich im Körper ausbreitet. Man stirbt, das passiert oft. Äh, das kann doch nicht sein Ernst sein. Gehen wir halte bitte still. Es dürfte es nicht mehr wehtun. Tut mir leid, dass ich euch warten ließ. Also, schön gehen ja Warum sie in ihrer heilenden Arzt jemanden, der sagt, dass sie das nicht tun sollen? Meister, ich wollte diesen Menschen doch nur glücklich machen. Jede einzelne Tat einer Prinzessin ist außerordentlich bedeutungsvoll. Ihre Taten wirken sich auf unzählige Menschen aus, und wenn sie nicht aufpassen, rufen sie Verwirrung hervor. Ist das nicht besser als den ganzen Tag herumzusitzen und überhaupt nichts zu tun? Juri. Manchmal ist das Beste, was man tun kann, überhaupt nichts tun zu können. Was ist mit all diesen Leuten in Hallo, den es geholfen hat. Sind für das, was sie getan hat, dankbar. Wissen Sie, dass durch ein seltsames Gericht über die Erscheinung einer Prinzessin der Erlösung aufkam? Sollen daran schlecht sein? Machen. Sie Menschen Hoffnungen erwarten Sie immer mehr von ihnen, bis ihre Hoffnungen mit der Realität kollidieren. Sobald man ihre Erwartungen nicht erfüllt, werden die Leute unzufrieden und die Folge davon ist Chaos. Aber zum Glück weiß keine Erstattung, wohl dass ihre Prinzessin der Lösung die Prinzessin selbst ist. Ich um über ein Reich zu herrschen, muss man rational denken und darf sich nicht von vergänglichen Gefühlen leiten lassen. Sie sind für den kaiserlichen Thron nicht geeignet und sollten schleunigst von der Anwaltschaft zurücktreten an Wirtschaft. Was soll ich machen? Hier, nehmen Sie das. Das ist das kaiserliche Abzeichen. Ach, das hat sie gesagt. Sehen Sie sich an, überlegen Sie von nun an gründlicher, was Sie tun. Hey, lass den Kopf nicht hängen. Mir geht's gut. Meister Drake hat mir hier aufgetragen, mir besser zu überlegen, was ich tue dann werde ich mich halten ich werde darüber nachdenken ob meine taten eine zukünftigen kaiserin gebühren verstehe viel glück dabei ist er. ja danke ja, da ist war ein vermögen aber aber verkauft bitte nicht das, ist das erste was ich machen werde ja, dann zeig mal irgendwas sowieso noch mal durch die stadt hier rumrennen hier ist echt sogar noch was ah, lange nicht mehr gesehen schätzchen was du hingesteckt Oh, was war eine nette Überraschung. Äh, ich war viel unterwegs, auf für viele Stornen. Hast du machst du Witze, Stätzchen, Du und harte Arbeit das passt nicht zusammen. Eine Reise um die Welt ist ja etwas Schönes, solltest du mal probieren. <lacht> ich gehe hier weiterhin, dass du überall, wo du warst, wilde Partys gefeiert hast, du alter Schlingel. Übrigens, deine Freunde hier sind etwas anders als deine üblichen Truppe. Hast du noch nicht Schulen von Minderjährigen aus abgeklappert? Nee, keine kein Schwur alles gut naja beim nächsten mal gehen wir mal trinken wir sehen uns ein freunde von dir nur eine bekanntschaft ich weiß nicht aber mir schien, dass ihr ziemlich gut kennt äh, dass ihr euch ziemlich gut kennt alter mann Karl, möchtest du dann neugierigen frage mal für dich behalten ja ist zum teufel ist denn ihr problem Okay. Ja, ich werde mich noch mal ein bisschen umschauen also ja ist gleich vielleicht. Man, in dieser Taverne gibt es noch viel zu tun. Ich kann beinahe schon einen ganzen Part hier mitfüllen. So, oh. also so von mir. Willkommen. Oh, ihr seid, ihr seid doch die Freunde, ist Don, oder? Ja, so könnte man es wohl sagen. Hey, Don hat mit dieser Taverne geschäftlich zu tun, oder? Nein, nein, er kam nur oft rein, um ein bisschen zu trinken. Ich weiß, dass hier sein. Vielleicht, da, pff, vielleicht war das hier sein Rückzugsort. So. Wo er ausspannen konnte genau nach einem harten Artweinstag. Brauchte er dann einen Ort, der auf andere Gedanken brachte? Noch weiter so, wenn wir euch irgendwie behilflich sein können, lassen es uns wissen. Wirklich, wenn das so ist, würde würd ich euch gerne meinen um Gefallen bitten. Paxi, wir legen gleich gleich beim Schlopf. Also, das Mädchen, das hier in der taverne sonst im Auszug ist, auf Ausgrabungsreise oder sowas gegangen. Deswegen haben wir etwas wenig Personal zurzeit Und leider weiß ich auch nicht, wann das Mädchen weiter zurückkommt. Wieder zurückkommt. Boah, ich habe schon wieder so drauf heute. Du willst also, dass wir ihren Platz einnehmen und uns mit den Kunden kümmern? Um die Kunden kümmern? Mein Gott. Genau, es wäre natürlich nur ein aussichtsjob Also kann ich euch nicht offiziell hinstellen. Einstellen. Boah. Das ist schon okay. Wir wollten keinen offiziell Angestellten werden. Oh, verstehe. Schade. Jedenfalls ist es ein hartstück Arbeit. Also wird... Ja, auch entlohnt, hey, galt, galt, warum also nicht? Der alte Mann lässt sein Geld wieder mal freien Lauf. Ich auch allerdings nur eine Person, wen ihr mir zur Verfügung stellt, könnt ihr untereinander absprechen. Und ich kann zwang an Leute, Juri. Du willst nicht helfen? Nö. Ein ungehobelteter Kellner wie Juri ist schlecht fürs Geschäft. Der würde nur im Nur alle Kunden vergrauen. Da hast du nicht unrecht, alter Mann? Danke, ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Oh. Wer soll es versuchen? Pff, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Äh, weiß nicht. Wer würde denn gut hier... Das ist wahrscheinlich wieder so ein Kellner-Spiel, so wie ein of the Abyss, oder? Weiß ich nicht. Ist es mir so vorstellen, sie wäre irgendwie diejenige, die so weit direkt versuchen würde. Oh, ich glaube, da kommen Gäste. Äh, Im Tutorial nachsehen das spiel geht zum gestern in die bestellung auf wenn du gerufen wirst gibt die bestellung in die kasse ein wenn das essen fertig ist bringt es dem gast das spiel ist zu ende wenn alle gäste ihre bestellung erhalten haben die bezahlung hängt von der qualität deines services ab viel glück äh, wenn der gast ruft gehen hin und nimm die bestellung auf der gast sagt die bestellung nur einmal also pass auf du kannst immer nur eine bestellung in die kasse eingeben bringe dem gast das essen sobald es fertig ist der gast ist nicht zufrieden wenn die bestellung nicht an richtiger reihenfolge bringst seine bezahlung hängt davon ab wie gut du die bestellung bringst so wie schnell die gäste bedient werden die bedienung ändert Sich je nach die Bedingungen ändert sich je nach Bedienung, trifft sich ehrlich gesagt ziemlich gut, weil ich glaube, ich habe nur neun galt. Also, ja, ich zähle auf dich. Ja, äh. hey, ich wollte schon sagen, Erdgeizer Puffer 1, das war's in ein Topf, eins, äh, ein und das. Äh, ne, war jetzt habe ich zwei Sachen mitgenommen, ne? Hey, das ist falsch, boah. Äh, äh, war Das ne? so. Na, ich bin doch doch so schon schnell, danke. Das war nicht besonders gut. Ich habe nur ich habe 50 prozent abgeschlossen. Ich habe eine von zwei Bestellungen. Formen kann der natürlich nicht gut sein, wie das nicht bezahlt. Ah, verstehe ich, glaube ich, habe das wichtig zu begriffen. Gut, du kannst also immer wieder kommen und helfen, wenn du Zeit und Lust hast. Erwarte, ah, versuchen wir so gleich noch mal äh, erst noch mal. Ich habe direkt beide sachen aufgehoben ich dachte ich kann die an so verteilen aber nein da kommen mache mache Mach bedienung ja ich kannte garnele der tonnein eindruck So, boom. Und total ein ne? So perfekt, vielen Dank. 1900 galt alten ja, zwei Personen. Ja, warum nicht? Das wäre so etwas, was ich wahrscheinlich auf Screen machen werde. Aber ja, schauen, ich ziehe auf dich. Das war in der Bebe als erster. Wer er hat noch nicht. So, als erster oder komm du, du, du, aber ja, hallo, ja, bekannte Garnele, zwei, das war's. Äh... Da ist es ja, willst du am Angotee, am -Tee, erdgeist Erdgeistpapa. Äh er hat papa was ach der wollte in verdammt na no, ich habe ja schon wieder vermasselt. wie na no, verdammt was dafür habe ich schon was okay level 3 alles klar <lacht> ja aber ich bin schön level 3 jetzt gerade freigeschaltet ich ziel auf dich da so, macht hinter den ganzen tag zeit eigentlich schon aber hallo ja erdkreis papa zwei und bekannte kanäle vier äh, äh, na. Nee, das ist nicht richtig das ist ja was ton in einen topf zwei und menü b4 aber ich sehe äh, nichts weil ich für das ist ja hallo menü b2 und die tulien ein topf 3 da ja, war richtig da ist es ja die kannte kanäle am Mango Tee 4, das war's. Wer ist dann so viel? Was hat das? Ich weiß nicht mehr. Kurzzeitgedächtnis, danke. Vielen Dank. Boah, eigentlich kriegt mal wieder ein bisschen Geld. Ey. Und zwar dann Dank, wichtig. So elegant, das ist ein Freude zuzusehen. Wirklich, vielleicht liegt es daran, dass ich so gerne mit anderen Menschen arbeite gute Erziehung macht sich bemerkbar. Echt, das sollte auch ein paar Kunden anziehen. Leute, manieren sind eine Seltenheit hier in der Gegend. Ich glaube nicht, dass ich etwas Besonderes getan habe. Nein, nichts Besonderes unterscheidet sich von unserem Estel. bist du wieder kommen und hier aushelfen? Ja, wenn ich eine Hilfe war. Danke. Hier nimm das. Eine bessere Uniform habe ich leider nicht. Hey, nicht schlecht. Warum probierst du es nicht gleich an? Aber sicher doch. Was sagt ihr? Oh, sehr schön. Die Fabel auf. bitte kommen bald wieder und hilf mir. Höfliche Kellnerin, cool. Wo er? Ja, springt, irgendwie ein Kostüm oder so. Wir sagen bestimmt, alles ah, direkt mit äh, dem Kostüm verbunden. Cool, da sieht man auch freundlich und zuvor kommen. Behandelt zu jedem mit ehrfurcht und Respekt. So und da kommt direkt noch mal. Oh, ihr seid ja wieder da. Dürfte ich euch bitten, mir in der Taverne zu helfen? Moment, wer sind denn diese Leute? Oh, Mimi, du bist wieder da. Ja, ich habe wieder etwas Zeit. Also dachte ich mir, ich schaue mal rein und helfe ein bisschen. Und was euch da von neuen uniformierten Angestellten, die hier für dich arbeiten? Beruhige ich doch, Mimi. Ich wusste nicht, dass du wiederkommen willst Also bald ich sie auszuhelfen. Wir haben nicht vor, ihren Job zu klauen oder sowas. Kein Grund, sich so aufzuregen. Wir brauchen uns nicht zu streiten, oder? Lass uns doch Freunde sein. Nein, wir müssen das jetzt klären, sofort dieses Mädchen einmal ein Vater. Hört sich auf niemanden mehr. Okay, wir veranstalten also einen Wettkampf um zu sehen, wer besser servieren kann. Zieht eure Uniform an. Nein, und eigentlich jetzt hier mit den anderen Charakteren hier machen. Keine Ahnung, Carol und jetzt mit denen auch jetzt jedes einzelne Level schaffen. Okay, ich zähle auf dich. Da kommt da kommt der kleine spießer hallo Tomatensuppe 1 und am Ein mango tee 1 Tomatensuppe und alter ab die sie eigentlich schon alle das ist es ja ergleich verfahr spaghetti mit fleischbällchen äh, Boom und Boom verhungere. Hallo, ich weiß nicht, wer von euch zuerst aufgezeigt hat. Tomatensuppe und tortur in einen Topf. 1 äh. in einen Topf. Dieses hier. Ja, warte mal. Eis, 1 und Tattoo in einen Topf. Eis und Tattoo in einen Ich weiß nicht, ob ich auch die richtige Reihenfolge mache. Also, ich will ja ersten eis und dann den in ein top danke war ein Ausrufezeichen schlecht oder versteht nicht da falle die war mit nur level 1 alter da ja, welche von den spieß haben wir als erster da ja, kommt hallo ja Spaghetti mit Fleischspeicheln, 5 und Mandragosso, 5. Mandragosso, äh, wir fristen so viel. Nähe ne, nichts. Du, Menü B4 und Amangote, 4. <lacht> äh, wo ist Menü B da? Und wer, wer tut denn so viele Essen? Wir tun nicht weiß, ich essen an meinen besten Tagen. Ja, hey, gegrillter Fisch 4 und Spaghetti mit Fleischbällchen 5 und Tomaten-Suppe 3. Äh, äh, Gerillter Fisch auf auch. Fünf. Ah. und wir waren jetzt noch mal zumalensuppe 3 er ist gut mann alter denkst du bist witzig oder ja menü b4 und spaghetti mit fleisch welchen 3 jetzt richtig ich verhungere erdgeister verfahrt 2 und bekannte kanäle 5: Ach der das letzte jetzt abgesagt. War für sich verarschen? und am Mango T5? Hey, Was mich eigentlich verarschen? Kommt eigentlich auf, dass ich mir das jetzt merken konnte, jetzt so oft wie du dir das hier umgekehrt passiert und jetzt das und fertig. Ey. hätte er überlegen soll hier und ich und tun mir 10.000 mal hier um In der Nähe. Ist... hallo ich möchte irgendwas essen ich zähle auf dich ja ist gut Will ich definitiv auskriegen machen weil das ist ja richtig nervt hey ja kann 9 und Tomatensuppe suppe 7 9 eis 4 und pff. Wie soll ich mir denn Land merken? Kann man das irgendwie, da kann man sogar pausieren, wenn es mich offen. Da macht es auch viel einfacher dann. Oh, ich irgendwie beenden, ich kann keinen Bock mehr. Ja. Ich muss das jetzt hier durchziehen, ne. Man muss ja echt pausieren, alles notieren und. Ja. Willst du das merken? sag mal, haben die eigentlich ja, frist hat Tomaten super 9 und Papa 4 und bekannte Garnelen und Mango Tee und ja, komm schon. An. Ich habe irgendwie ja, okay, Gott sei Dank. Ja, da muss ich ja echt hinsetzen und eben hey, habt ihr nicht drauf. Kommt wieder, wenn es wirklich mit mir aufnehmen könnt. Okay, da werde ich auf definitiv aufs Spiel machen und weiß nicht. Eine Katze kommt aufnehmen. Aber im Moment habe ich keine Lust darauf. Ich habe jetzt erstmal wieder Geld und da kommt noch was. Hallo? Na, schau mal, da ist sucht ihr Arbeit. Ja. Also, in welchen Job gebe ich euch? Wie wär's mit diesen Ich suche nach einem verlorenen Anhänger. Riana, Was ist? Carol, kennst du den Namen? Äh, ja, es ist Jemand aus einer Gelände, der ich mal war, also kennst du die Kundin? Die übliche Suche nach verlorenen Dingen, was egal, ein Job ist ein Job. Das übliche, naja, Leute von denen eben Dinge. Es gibt 4.500, also nehmt ihr an, ja, müssen schnell gehen, da ihr die Kunden bereits kennt. Sie ist in der Gaststätte, also losgehen wir. Was in dieser Gaststätte, heldenmütige Vesperion, wie ist das, gleich noch mal. Ich glaube, da diese Frau auf der ganz linken Seite die hat Augen geben hat, weil bei der hat das voll lange gedauert. Aha, sohn der Moren von der gilde trennige Schätzchen zu Diensten. Oh, wie süß, habt noch nicht die geringste Ahnung von Mode oder? Ja, dann seid ihr auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Ich sage euch alles, was ihr wissen müsst. Ich werde euch so hübsch machen, dass ihr beim Spiegelbild den Tränen ausbricht. Ah, na klar, seid ihr das. Oh, ihr habt ein schönes Glänzendes, das war stimmt. Also, ich spüre seine Anziehungskraft. Ein bisschen davon, dann ziehen wir das hier rüber und fertig. Super Mami Paket, er bist schon aus und Sie machen nicht zur besten Mutter aller Zeiten. Na ja, ja ihr könnt stimme aussehen, wenn das selbst sagen darf. Bin mir gerne weitere Monch objekte die ihr findet. Okay, äh. super Mami, oh, da ist eine... eine Brille und dieser Schleier habe ich immer noch. Okay. Und die brille auch gut ich wollte schon sagen hat ihr jetzt beide verballert davon ja, die kombiniert kommt ein meine ziellosen zöglinge und ich sage euch was die bedeutet ich werde euch mein Style gar von hoch oben meiner pyramide des guten geschmacks predigen oh ihr habt ein schönes hübsches glänzendes Accessoire? stimmt ich spiele seine anziehungskraft ein bisschen davon dann ziehen wir das hier rüber und fertig inkognito -Pommy. für den VIP, der unbekannt bleiben möchte ohne auf eleganz zu versichern du bist ein echt star da schon wieder was naja ihr könnt schlimmer aussehen wenn ich das selbst sagen darf wenn mir gerne weitere moche objekte die er findet und da einmal jetzt die losing zu und ich zeige euch was ziel bedeutet ich hätte euch das ist schon wieder gar das gleiche Ui, oh, ich habe immer noch was oh. der paket für dieses alter in denen du dich lösen willst ich bin kein kind mehr ist das was kinder sagen okay. hab ich noch mehr? Oh, ich habe noch mehr Detektivpaket. wo du siehst echt wie ein Detektiv aus. Vielleicht bekommst du sogar ein paar Aufträge. Was? Oh, ihr habt wirklich überhaupt nichts mit dem ihr irgendwo Schmack etwas auf springen helfen könnte. möchte äh, ihr müsst euch mehr Mühe geben, für etwas ist und bringt es mir. So äh, in der Gaststätte. So, da werde ich definitiv auf spiel machen mit einigen Charakteren. Erstens Geld, zweitens weil ich wenn Kostüme da verwinken, aber ich muss mir nicht alles irgendwie notieren und aufschreiben, das ist aber richtig dämlich. Aber war glaube ich bei Tales bis Abyss nicht anders, wie ich das da gemacht habe. Ich habe immer den 3DS zusammen geklappt, mir schnell aufgeschrieben, was ich brauchte, das hat auf jeden Fall gebracht. So, gaststätte meinte der jetzt hier in der gaststätte nee, warte mal gaststätte das ist eine taverne nee, schenke also sich gaststätte also hotel Dingenskirchen, kirchen wo man sich heilt hm. bin ja vollkommen falsch aber gut kender mission wie gesagt auf screen dort wird schon wenn das schon irgendwie weiterkommen? Wenn ich dann kriege ich sowieso Geld und das ist ja die Hauptsache, So, oh, da steht schon jemand, der vorher nicht da stand, bist du zufällig? Rihanna? ja, ich bin ja. anna Kale. wer seid ihr? Die Union hat uns geschickt, seid ihr die Gildenmitglieder, die nach Hals die nach der Halskette meiner Mutter suchen werden? Ach du arme, wunderschöne Dame, du suchst verzweifelt nach ein Andenken deiner Mutter. Richtig, es ist die Halskette, die mein Vater und meiner Mutter zur Hochzeit geschenkt hat. Musiker oh, sie kam, bekam die Halskette am Hochzeitstag. Was für eine schöne Geschichte, Süße. Langsam wird's mir wird mir schlecht, alter Mann. Die Halskette besteht aus einem ziemlich wertvollen Metall namens Immerlicht. Mein Vater hat das erst selbst angebaut und die Halskette daraus gespielt. Es ist ein einzigartiges Schmuckstück. Bei welch besonderen Merkmale erkennen wir diese Halskette? Immerlicht ist ein helles, rotes Material. Metall. Vater vom die Halskette aus sechseckigen Gliedern und schenkte sie meiner Mutter. Ja, es geht aus hellen Roten äh, Sechsecken sehr markant. Ja, das dürfte die suchte erleichtern. zu einer Ahnung, wo du sie verloren haben könntest? ja, also sie ist auf der Brücke am Stadteingang in den Fluss gefallen. Was wie sollen wir sie denn dann finden? Bitte sie bedeuten mir sehr viel. Da haben wir schon verstanden, aber wird zum etwas unmögliches. Aber schließlich haben wir Union gesagt, dass wir den Job annehmen. Jeder andere Gilde würde einen solchen Auftrag ablehnen, sobald sie erfährt, um es geht. Nein, nein, nein, nein, hat eine Gilde einen Auftrag angenommen, muss sie ihn erfüllen. Was ist jetzt los, sie ist nicht wie verzweifelt diese junge Dame ist. Von der Gilde will so einen süßen, hübschen Mädchen die Ehre verweigern. Im Namen des Hellsten Sterns am Firmament der hellen Mut nehmen wir diesen Auftrag an. Vielen Dank. Zerband trittst du die Entscheidungen? Oh Gott, wir werden uns um die Angelegenheit kümmern oder Carol er ist gar nicht hier. Er ist weg. Wie vor einer Minute war er noch, doch am Eingang. es erklärt, warum er so ruhig ist. Warum er so ruhig ist. Zweiwelliges Bellen. Los suchen wir ihn. Was los? Hey, seid ihr fertig? Wo warst du? Oh, mir ist eingefallen, dass ich noch etwas erledigen musste. Ist ja schön und gut, aber sagt Bescheid, bevor du abhaust, Klar, äh, klar, sicher. Entschuldigung es uns an die Stelle gehen, an der sie angeblich die halskette fallen gelassen hat. Aggressiv Sie sagte, dass es von der Brücke hat fallen lassen. Dann gehen wir mal zur Brücke. Wird ja schon ein ganzer Paar, ich wollte eigentlich nur so ein paar screen sachen hier aufnehmen, aber das wird jetzt hier schon zum eigenständigen Part, wenn er so weitergeht. Okay, ich bin von einer falschen Stelle gewesen, aber okay. Ich nie gemerkt, wie tief das Wasser hier ist. Also wir können die wird genau hier fallen lassen Wir müssen wohl tauchen, richtig? Selbst wenn wir du hineinspritzt, ist verzeihlich, dass sie noch da ist. Immerlich ist kein besonders schweres Material. Da ist die Kette wohl stromabwärts getrieben. Ja, das heißt wohl, sie liegt zwischen irgendwo am Erdrutschgrund. Aber ja, Stell ich echt vorsichtig! Die Strömung ist hier aufgrund der Gezeiten sehr stark. Wenn man hineinfällt, wird man sofort weggeschwirrt. Die Gezeiten, aber das ist nicht das bär Der Fluss ist ein Gemisch aus Salzwasser und Süßwasser aus den Bergen, wie alle Flüsse hier in der Gegend. Echt, das wusste ich nicht. Die Leiche des Gouverneurs, der hier in den Fluss geworfen wurde, wurde drüben in Heliot angeschwemmt. Nur als Beispiel dafür, wie weit man eine strömung ja tragen kann, Heliot, alles klar. Vielleicht wäre es eine gute Idee, Suche in Heliot zu bringen, zu Beginn. Danke für die Hilfe. Wie? Für was? Gern geschehen. Heliot, wo war das nochmal? Also immer so die Frage. Ich, Heliot, ist ja nicht dieser diese Stadt mit dem Baum ist die Stadt mit dem Baum, Ich gehe mal zu dem Baum. Heliot. Ah ja, Boom. Ich kann jetzt einfach den machen und habe ich dann da teleportieren Das ist auch schön, oder? Oh, da gucken wir mal. Wer hat hier eine Kette verloren? Ich hatte die Leiche des Gouverneurs. Diese Kette noch. Gott, warum ist das hier so laut dabei wacht Okay, Kette, Kette, Kette, Kette. Hier eine Kette gefunden. so eine Kette für 4.900 galt Ein bisschen doof, wenn wir irgendwie den Preis bezahlen müssten, die zu bekommen. So, nix wir Haben wir auch schon alles irgendwie, glaube ich, erledigt in der Stadt. Also Stadt. Was jemand so was nennen würde, ja. Jetzt nicht wirklich eine Stadt, obwohl da unten ist ja irgendwie eine Stadt oder ich so das Gefühl, die Kette ist vielleicht da unten in dieser Unterstadt. Keine Ahnung, ist das nicht nähen, in der Nähe des Wassers? Keine Ahnung. Ich rede einfach mit irgendjemand der verdächtig aussieht, so wie du. Wie ich sehe verdächtig aus. Nee. Ich war gerade heute noch hier in dieser stadt und jetzt sieht irgendwie nicht so aus als wäre irgendwie jemand neu hm. deswegen hast du vielleicht was gesehen du ich gehe mal nach unten in die unterstadt ich habe so geführt könnte irgendwo da sein als näher am wasser nee. macht ja eigentlich sind ne? mm -mm -mm -mm -mm -mm -mm. Ja mal darunter runter, ich wette irgendjemand da runter, vielleicht der Typ im Klo oder eine typische die ganze Zeit mit der Kopf ins gegenhaut Ich finde das immer so klasse. Du, nee. ich mag Kaffees. Aha. Oh ihre Halskette. Aha. Was ist los? Hey, könntest du mir sagen, woher du dieses Ding hast, das du in den Hals trägst? Das, ich habe es am Fluss gefunden. ja habe ich mir doch gedacht. Willst du uns die Kette geben? Die Eigentümer uns beauftragt, sie wiederzufinden. Aber ich, na ja komm, uns schon ein wenig entgegen, wenn es um Geld geht, bezahlen jeden Preis. Hey, alter Mann, über wessen Geld redest du? Und bloß nicht ausflippen. Naja, Geld kann ich nicht annehmen, aber ich kann mich von ihr trennen, wenn ihr mir dafür eine kleine Vogelfeder gibt. Ja gut, dann... Moment! Ich will die kette Ich wende in dem Fall das Gewalt an. Nein, keine Gewalt. Vielleicht kann ich sie überreden, sie mir zu geben. Aber ihr bekommt sie keinesfalls. Sie hat bereits zugesagt, sie uns zugegen Eine kleine Vogelfeder zu tauschen, Kumpel. Dann gibst du mir die kette wenn ich dir zuerst einen Vogelfinger bringe. Mir ist egal, wer sie bekommt. Der Erste, der mir einen Vogelfeder bringt, hält die kette Super. Tschüss, Leibbruch. Zack. Und schon ist er weg. Was war ein hektischer kleiner Mann. Wir sollten nicht trödeln. Am Ende ist er schneller. Los jetzt. Pff, ich habe schon eine. Hier ist die kleinen Vogelfeder, um die du gebeten hast. Hey Moment! Das, wenn ich das war schnell. Scheiße, sie waren mir bereits ans Herz gewachsen. Aber egal, bitte sehr. Los geht's. Immer lichthalskette dort halt. Ich habe auch eine. Bitte sehr, eine kleinen Vogelfeder. Das bezweifle ich. Sieht aber etwas mitgenommen aus. Ich versprach die Kette zu in der zuerst da ist. Da habe ich sie schon den anderen gegeben. Was? Du gibst sie nicht mehr? Aber ich muss sie haben. Nein, da brauchen wir sie auch. Tut mir leid, wir können sie dir nicht geben. Verdammt, Mist. Ich muss wohl doch Gewalt anwenden. Ach nein, Gewalt ist keine Lösung. <lacht> ja, ich gebe auf. Oh, aber wenn ich nur... Irgendwie tut er mir leid. Keine Zeit für Mitleid, Carol. Das ist Rihannas Halskette. Wir dürfen sie nicht weggeben, selbst wenn wir wollten ja da hast du recht also gehen wir zurück nach da <lacht> dieser typ macht mich fertig ey. Stell euch mal nur dieses bild vor wenn ihr sitzt am klon irgendjemand kopf die ganze zeit eure tür <lacht> da muss man sich mal vorstellen ey. Alles klar, bin ich aber gut, dass wir so viel erreichen. Ich fühle damit jetzt einen ganzen Part, aber meinetwegen hatte ich jetzt eigentlich nicht so geplant. Aber okay, was soll's. Ich habe jetzt irgendwie nicht damit gerechnet, aber viel erreichen, wenn ich ehrlich bin. Also wie es aussieht, ausschaut, ausschaut. Ich wollte aussieht und ausschaut sagen zur gleichen Zeit und dann ist dabei ausgekommen Aussieht. Okay. Gut, haben wir noch eine Quest für die Heldenmutige Vesperia abgeschlossen? Da ist so oh, was, Lass mich raten. Dieser junge Mann ist wahrscheinlich irgendwie ein Bekannter von der, der auch versucht hat, die Halskette zu suchen oder so. Irgendwas, weil ich vorstelle, irgendwie so einen random Typen einfach so hier hinzufügen oh, so どこにあったのですかそれは。それは、<笑> Ich wusste es. So was von gewusst aber zu auffällig. Oh, Yudo! Was ist wie ist das den Was? Was? du, Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Was? Hey, Du bist schuldig! Willst du bitte Ich habe mich Ich 私の私私たちの婚約の証としてあなた Warum? Ja. Oh, den Typen ausfindig gemacht? Du hast den Bescheid gegeben, oder? Wegen so was. Er hat irgendwas gemacht. えな、だよ。ギルドの先生先生。えあ、 Maino mainita da okunu keu, koga kaidat, oh, Niemals sagt, dass er nicht so gut ist. Gott du das so aggressives Das aggressives nicht. So repeat Wollte eine bezahlung? Okay, ähm, ich spreche noch mal mit dem Typen, er hat uns die Quest gegeben hat. Vielleicht gibt es ja eine bezahlung. Ich habe eigentlich gedacht, er gibt uns die Bezahlung. Er hat uns so einen Auftrag gegeben, wenn ich meine, die hat doch irgendwie den irgendwie in der Bezahlung. Da steht sogar, ich wusste doch, die stand irgendwie voll unauffällig, voll auffällig. Da hallo Hallöchen, Schätzchen. Sind wir beide uns nicht schon ein paar Mal begegnet? Sag ich die Kellnerin? Ja, wir haben uns hier und wieder getroffen. Dachte ich, dachte ich mir noch, ist eine Welle? Ja. ich wohne immer noch am selben Ort. Falls du mich mal besuchen willst, die Kellnerin hier von, diesen, von dieser Schenke, wo ich gerade war, ja, vielleicht komme ich diesen Tage mal vorbei. Schön, also bis dann. Ja, wo wir sind immer treffen wir ravens weibliche Bekanntschaften. Was sind für eine Quest gewesen? Katzin, ja, da steht noch jemand. Huhu, sieht mir ganz aus, jetzt ein paar neue Freundinnen. Oh, oh, jetzt hat mich die Katze entdeckt. Schuld mir immer noch eine Entschuldigung. Ich habe im roten Metroidenschwarm auf dich gewartet. Es tut mir leid, ich war ziemlich beschäftigt. Ist also kaltherzig, Schatz. Du bist so kaltherzig, Schatz. Schreib mir doch bitte, wenn du mal das nächste Mal an mich denkst. Na ja, sicher, bis dann. Gott verdammt, Raven. noch mehr. Ich habe irgendwie noch gar nicht dazu da oben hinzugehen. Hm. Na, komm, hier sind doch bestimmt noch mehr Leute, du... Nee. stand schon vorher, glaube ich. So, wer nee, gibt jetzt uns keine... keine Belohnung. Hm. Oh, hier sieht nichts neu aus, oder? Äh. Okay, der hat irgendwie... gesagt, immer noch gleiche. Jetzt wird er gar nicht aktualisiert, Mann. Ja, du bist du bist ja auch dieser eine und die mir alle gleich aus? Mann, ja, ich schaue mich noch mal in der Stadt um. Also, wir sind noch ein paar weibliche Bekanntschaften, die ich über den Weg laufen muss. Wird sowieso irgendwie länger als vollen Parts haben. Also, kann ich jetzt auch direkt noch, weil also nicht so also behandeln als wert hier am Partner. Eine folgende eine episode gehen noch mal hier rein dann gucke ich mich unten noch mal um dann haben wir alle ort hier abgekratzt ne? du du standst vorher nicht hier oder vielleicht doch <lacht> okay ich hoffe ja die quest ist jetzt abgeschlossen also ich habe jetzt irgendwie kein quest abgeschlossen oder hier ist deine belohnung oder so bekommen also, ich hoffe, ja, das ist jetzt damit gegessen. Ja, sowieso hier nochmal aufscreen durch die Gegend rennen. Ich gehe mal nach oben hin. Ich war da oben noch gar nicht. Was mit dir? Du bewegst dich. Du kannst nicht wichtig sein. Hier ist aber schon auch noch was. Ich wusste es. Raven. Oh, das war sogar die nächste. Willkommen zurück. Hey. Normalerweise grüßen ihn die Frauen etwas anders. Meint ihr nicht auch? Bist du bist dieses Mal überlegen, gekommen? Erzählen wir alles von einer Reise ich hätte so gerne ein Tee. Ich habe gestern einen Kuchen gebacken. Ihr seid natürlich alle eingeladen. Weiß auch, dass ich nicht süßes mag oder Aber vielleicht hätte ich statt Tee und Kuchen lieber Essen kochen sollen. Jeder hat bei seinen eigenen Geschmack sieht so aus. Ich bin müde, also werde ich aufbrechen. Es wird sicher jemand anders finden, der dein Kuchen ist oder Aber ich habe lustig zu bewerten. Raven, komm schon, du sollst keinen wertvollen Zeit mich Mit meinen verbitterten einen Knacker wie mir vergeuden gibt es nicht einen starken jungen Kerl, der die Gesellschaft leisten kann. Äh, verbringe deine Zeit lieber mit dem, du meinst, Harry? Nein, danke. Diese Häuser ist immer so negativ. Das hatte ich nicht aus. Das halte ich nicht aus. Männer erinnern sich doch ständig für ihre Frauen, weil es ihnen garantiert den Hand und Drehen in einen Traumtypen. Hören wir den Ausreden auf und mach dich ran. Das sind keine Ausreden. Weil eben, du bist so gemein. Wow ich weiß nicht mehr was ich von raven halten soll es tut mir leid das hat sich ziemlich schroff er hat sie ziemlich behandelt wirklich sehe ich sehe raven jetzt in einem ganz anderen licht Ach ja der alte raven erwartet dich mit offenen armen du siehst Ding, wann immer du willst ich glaube ich habe jetzt endlich berichten dieser raven das weibliche geschlecht mag ja, folgende titel alten frauen schwaben ja. Äh, nee, ich hier. Alle Frauen sind schön und du weißt genau, wie du sie das spüren lassen kannst. Okay, jetzt gehen wir noch mal hier rein und dann war es dann halt auch heute. Da habe ich echt irgendwie ein paar lange aufgenommen. Mann, dass die paar Sachen nicht davor aufgenommen habe hier ist immer noch mal. Drin. Hier ist voll viel los in der Angriff. Ah Raven, genau der Mann, den ich gesucht habe. hoch ich bin nur aus Versehen ins falsche Gebäude gerannt. tschüss auch Warte, oh, Hör mir zu, wir haben schon genug mit dem Problem anderer Leute zu tun. Harry ist nicht in der Lage, uns hierbei zu helfen. In Ordnung, ich höre dir zu, aber das ist auch alles. Ja, Sir. in letzter Zeit ist es in zahlreichen Schamützen zwischen den gillen und dem Reich gekommen. Früher hat die Union immer bei solchen Stetigkeiten vermittelt, aber nun äh, doch nicht mehr da ist. Die Union nur noch ein Schatten ihrer selbst. Die Union ist also nicht mehr die alte, ist das, worüber ihr mit ihr reden wollt. Ja, auch der Markt der Fortuna und die Ritter sollen wegen Abregelungen des Schlunds von Carlos Streit haben. Das muss das Blockade sein? Ja, wahrscheinlich. Und weswegen das Interventionsverbot zwischen den Gilden kann Altosk den Markt der Fortuna nicht direkt abmahnen? Die Union wiederherzustellen könnte unsere einzige Möglichkeit sein. Aber heißt nicht in der Lage zu helfen und wir müssen etwas gegen den nächsten Kopf des Blutbundes tun. Eins nach dem anderen. Als erstes müsst ihr euch um die Gilde Altosk kümmern. Bringt Harry wieder auf die Beine, und wenn ich Frau Präsidentin begegne, versuche ich sie zu überzeugen, das Richtige zu tun, über die Union. Dank für deine Hilfe, fräulein Kaufmann. Ja, aber ich frage mich, wo sie sich auffällt. Ein ja, links der keine Sorgen. Wir brauchen nicht nach jetzt suchen oder so. Wenn wir ihr begegnen, sagen wir ihm Bescheid. Aber du meinst es, Alters die Union auf Tordemann bringen kann, nicht wahr? Alter Mann, sie dann schnell und sie handeln schnell. Wenn du mich fragst, sind sie die einzigen, die Union, die im Zaun halten können. Ja, richtig. Wenn uns diese nette Frau Präsidentin als nächstes begegnet, dann sollten wir sie um Hilfe bitten. weißt weiß doch, wo die ist. Hier in dieser Hafenstadt. Ah, ich guck mal, ob im Knast irgendwas ist. Hey, da ist ein Koch. Haben genau gesehen. Den schnappen wir uns gleich. Pass auf kommst ja nicht weiter. Ich komme weiter. Was mit dir, du immer immer neuere Halt die Klappe und lass mich zufrieden. So, Erst mal neues Rezept abholen, so wie das aussieht. Ne? Ja, übrigens auch die ganze Karte aufgedeckt habe ich gemerkt. Ich habe der Trophäe bekommen. Warte, meine, du bist gar kein Koch oder ohne schlecht jemand ich mein, wie dich kann ich gebrauchen. Wie ist es möchtest du nicht meine Geld etwas bekannt machen? Es wäre ja ein großer Aufwand. Kein großer Aufwand. Du wirst doch nicht bei zwei Gängen registriert. Wie sieht's aus? Bist du interessiert? Ja. Oh, so ist es also. Folgendes müsstest du tun. Meine Gilde hat das Ziel, Hasen zu beschützen. Es ist eine Hasengilde. Ich möchte, dass du meine Gilde bekannter machst. Es ist nichts dabei. Ich gebe dir dieses Abzeichen. Das wird dich berühmt machen. Hm. einfach gesagt, sammel einfach viele Titel. Je mehr Titel du bekommst, desto bekannter wird meine Gilde. Ich gebe dir eine schöne wenn meine Gilde berühmt wird. Was meinst du? Kein schlechtes Geschäft, oder? Hast du alles verstanden? Ja. Fantastisch, ich gehe nun und verbreite ein bisschen. Nun gehe und verbreite ein bisschen über die spektakuläre Gilde der Welt. wo hätte ich vergessen? Hier ist ein Abzeichen und eine Kleinigkeit für deine Bemühungen. Süße Hasen und Abzeichen der Hasengilde anstecker mit süßen Hasen. Ich soll etwas demonstrieren, dass wir dieser Gilde unterstützen. Ich zähle auf dich, sammle viele Titel. Hallo, du schon wieder gehen. Ich Berichte. der okay. noch nichts anscheinend. Ich habe Hasenohren, Mädels war ja klar ne? ja. ist nichts die flagge da müssen wir jetzt noch kurz zur kaufmann gehen ich weiß aber die jetzt also ich gehe jetzt mal kurz noch zu hin anscheinend ist ganz rot im gesicht du steckst den kopf im kessel deine haare brennen nein sie sind tot da so, ich werde wahrscheinlich noch mal durch die Gegend, trennen, wie blöde, aber ich hoffe, ja, wir haben alles hier gefunden. Ich finde ja echt mal gut, dass wir ein Minispiel haben und ein bisschen Geld einbringen, weil Geld brauche ich andauernd. Also ich ich brauche andauernd irgendwie Geld, um Waffen zu kaufen, um Essen zu kaufen, um Zelte, Matten und all so was also was kaufen Also ist furchtbar, ich habe irgendwie nie genug Geld. Deswegen kommt halt gerade recht und jetzt dafür noch irgendwie Kostüme und so was dabei rausspringen gut da können wir so von davon damit rechnen als ich da pausieren werde äh, nee, geht so nicht äh, so, so äh, hier war dann ja nee. vielleicht mal speichern schon sehr lange nicht mehr gespeichert falls jetzt irgendwas schief geht oder so Okay, ja, wie gesagt, ich werde so was von irgendwie ein bisschen cheaten bei diesem Kellner-Spiel. Ich meine, man kann pausieren mitten im Spiel, also wer hat man das Spiel macht? Also, pff, ich dann auch machen? Hallo, was geht? Der Markt Fortuna hat das Recht, einen Reiserad um zu bilden, und das ist unsere Verantwortung. Da ihr die Straßen abgeholt hat, könntet ihr wohl nicht. Möchtet ihr wohl nicht, dass unsere Frachtschiffe in die Hauptstadt kommen? Das habe ich nicht gesagt. Genau wie Nordopolika. Wer, gibt's, äh, wer gibt den Rittern, dem Beschützern, des Volkes das Recht es zu unterdrücken? Nordopolika, da müssen wir auch noch mal in der, also die in der Stadt rumlaufen. wenn es auch eine katzin aufgetaucht. Die sollte ich vielleicht auch direkt mal einsammeln. Die kaiserliche Ritter brauchen eure Erlaubnis nicht, um das zu tun, was getan werden muss. Ich sehe schon, wir werden uns so nicht einig. Wenn du mich also bitte vorbeilassen würdest... Moment! Wie vorbei, lassen der läuft einfach zurück. Leider hat der Beamte recht. Yuri Lowell, und du gehörst nicht, und du gehörst du nicht zu Althausk? das war eine angenehme Überraschung, von so einer hübschen Dame wiedererkannt zu werden. Plant Althausk vielleicht seine Nase in die Angelegenheit des Marktes der Fortuna zu stecken? Nein, ich wollte nur um eure Kooperation bitten, als Mitglied der Union. Unsere Kooperation? helfen uns, die Union wieder so zu stark zu machen, wie sie einst war. Der Markt der Fortuna ist einer der Säulen der Union, ist es nicht so? Ich bin sicher, er wisst, wie wichtig die Union für die Gilden ist. Wir kommen doch nur unter den Räder, wenn wir keinen gemeinsamen Front bilden. Und das hat ausgerechnet jemand, der, der seit Wochen mit Yuri durch die ganze Welt zieht? Altrus hat bereits mobil gemacht, deshalb bin ich hier draußen sammeln Informationen. Ich hörte, warst du als rechte Hand des Don unterwegs und hast die kaiserlichen Ritter beobachtet. In Ordnung, abgemacht. Wir bewahren dich und den Donn vor den Gesichtsverlust und von ihrer Wiederaufbau der Union. Zum Glück bist du so entschlussfreudig wie immer gesagt wird. Dass mir jemand Anerkennung zollt, der so erfahren ist, was Handlungen mit den reichern geht, ist eine Ehre. Du schmeichelst mir? Ich habe einfach nur lange genug gelebt, um deine oder um das eine oder andere über diese Dinge zu lernen. Ich hoffe, das wird mir auch gelingen. Und nun entschuldige mich bitte. Raven, ich bin beeindruckt, wie geschickt du mit so einer unbesandten Dame wie vorher Kaufmann behandelt hast. Im Vergleich zum Donn ist sie gar nichts. Ja, der Don war noch beeindruckender. Stimmt mir nicht einfach nur zu. Was ist mit Hey Raven? Du warst großartig. Hä? Hey, aber... Dann los gehen wir. Das war's. Nach ja. der Schwer, ja. Okay, äh soll ich jetzt noch mal zurück nach der ja ne mal bescheid sagen oder du das irgendwie neu aus und dann gehen wir noch eine neue weil da ist auch eine katze und dann hoffentlich war es dann auch <lacht> 40 50 minuten wahrscheinlich deswegen mache ich soweit nicht mehr aufnahme ich sammle lieber so irgendwie ein screen damit ich weiß, was ich als nächstes machen muss. Und Ach, ich vergesse mal, ich kann mich das so die Karte auf äh, da, da. Oh. da ist da oben, da ist da angriff Ich hoffe, ich muss auch jetzt hier die Quest abgeben oder so, weil sonst laufe ich hier wieder vollkommen sonst rein. Also komm, Aber ich wünsche, man könnte irgendwie noch schneller laufen. Ich meine ich? Kann glaube ich schon schneller laufen, weil ich irgendwann mal so ein Gegenstand eingesammelt habe, aber ich will am liebsten noch schneller laufen. Okay, so wie Teils of Excel 2: hast ja ein Rennen, was den ja Rennenknopf gab, weiß nicht, kommt man da in Städten schneller laufen. Ich weiß es gar nicht. So. Ich glaube, der hat mir nichts. Ich das ist gar nicht mehr hier. Oh ja klar, man oh. Und dann gehen wir noch nach Nordopolica wegen der katzin Ich habe so das Gefühl, dass Kolosseum könnte offen sein. Fragt mich nicht wieso, aber ich habe so irgendwie im Gefühl. Vielleicht ist das Kolosseum offen. Weil es scheint, wir scheinen irgendwie in dem Moment irgendwie angekommen zu sein, wo wir alles Mögliche jetzt hier machen können. Boah, ich dachte, hier wäre auch ein Ausgang Gott verdammt <lacht> anhand der ganzen nebenquests die ich jetzt hier annehmen kann und so ja das ist ein bisschen verdächtig ich habe glaube ich so einen punkt erreicht wo wir jetzt irgendwie so gut wie alles erledigen können oder also werde ich das auch natürlich beim schlopfen packen wie Yuri gesagt hat so. ich hoffe in den haben wir jetzt auch alles erledigt ne? also bis auf die kellner mission und ich weiß gar nicht warum ich überhaupt hier reingehe. ich glaube ich muss gar nicht den gar nicht betreten überhaupt. Also, das ist sogar die nächste Stadt, die war abklappern müssten. Da kommt dann klappern wir direkt alles hier ab. weil weiß ich, dass ich bis nordopolika schon mal alles hier erkundet habe und alles angesprochen habe und so. Next So, als ich über die Brücke da gelaufen bin, kam irgendwas. Habe natürlich direkt die Konsole ausgeschmissen. Ja, Spiel beendet, mehr oder weniger. Was nicht diese freundliche Dame, die Raven da Kuchen gebackt hat? Okay, ja, ja, ja, ja, okay. Mit den Tieren sollte ich vielleicht auch jetzt hier mal reden. Vielleicht beschützten dann die mein Revier, dass man mein Revier gucken. Oh, da wurden schon wieder einige Sachen eingenommen, als ich nicht hingeguckt habe, ist klar. Der ja, Wüste sollen die mal irgendwie ja alles beschützen, weil das scheint irgendwie hier zurückerobert zu werden. Deswegen wurden auch irgendwie die Gebiete auf der rechten Seite irgendwie nie zurückerobert. Nehmen wir nur die linke Seite, macht irgendwie Sinn, ne? Ja, komm, jetzt, yes. was ist hier los? Du Idiot, du hast ja keine Ahnung, wovon du überhaupt redest. Das hast du eben gesagt, du dummer Bauerntrampel? Verdammt, pass bloß auf, was du sagst. Ja komm, woher du? Diese Stadt hat sich überhaupt nicht verändert. Jetzt reicht es aber. Jetzt wartet jetzt sofort auf, euch zu streiten. Jetzt zum Teufel bist du denn? Ich bin Natz von Palestrale und ich bin der provisorische Regent. Ich kenne zwar einen Grund eures Streits nicht, werde euch aber helfen, ihn zu regeln. Ihn zu regeln? Was nützt es denn, wenn ihr mir in der Öffentlichkeit die Klinge zu kreuzen? Wenn ihr ein Problem habt, müsst ihr das wie richtige Männer im Kolosseum regeln. Die Sieg zu im Kampf wendet das nicht nur euren Scheid, sondern verbessert auch deinen Ruf. Was hältst du davon? Verdammt, für so etwas habe ich keine Zeit. Ja, dann lasse ich dich Kraft meiner tätig wegen störung einsperren. Was hältst du davon? Verdammt, dieses ehrgeiz die Sache nicht wert. Paar. Vielen Dank, Nats. Ich weiß zwar nicht, was hier passiert ist, aber wenn du gekämpft hättest, hätte ich dich genauso bestraft. Bin in seinen Zukunft vorsichtiger. Ja, es tut mir leid. mit deinem Geschäft. Oh, du bist es. Hallo. Ich stehe für das, was du getan hast, noch immer in deine Schuld. wie es aussieht herrschen in der Stadt seit Belos Tod üble Zustände. Was mit der Regentin passiert ist, war ein großes Unglück. Aber trotzdem, wir können uns ja nicht ewig darauf verlassen, dass sie unsere Probleme für uns löst. Es ist eine Stadt der Menschen. Es liegt an uns, gemeinsam einen Weg zu finden, in Frieden zusammenzuleben. da setzt du jetzt vorläufig die Regentin und sorgt in der Stadt für Recht und Ordnung? So ist es. Bald wird abgestimmt, um zu stimmen um zu bestimmen wer offiziell ihre pflichten übernehmen wer weiß wie das ende wird ich glaube die leute von nordopolika haben dich bereits zum anführer gewählt ich habe jedenfalls diesen eindruck Arr, aus dem weg los los los es nimmt einfach kein ende die schnappen bei uns Komm doch bei gelegenheit mal vorbei wenn du willst vielleicht können wir jetzt ja zusammen einen tee trinken und ein paar geschichten austauschen das mache ich auf jeden fall man der hat es aber schwer es also ist sicher nicht leicht, sich Tag aus Tag ein mit diesen ganzen frücken zu, um zu ganz zu müssen. Ich hoffe, er hält durch ah, du ist jetzt aber nicht hier. Ne, sich einfach nur wieder jemand so in so ein schock holt hält Irgendwie auf dem Boden schock. slammt keine Ahnung, äh. ah, so etwas langweilig. Also ich Wollte sehen, wie die beiden sich verprügeln auf, Alter? Don, don, don. Ah, stimmt. da no, jetzt noch eine Quatschze. Ne? Langsam also mache doch mal. Was du dann darf ich fragen, was eure Verbindung ist. Wie können wir nicht beide kaufen, ohne um uns vorzustellen? Ich fürchte nicht. Ihr müsst wissen, ich bin nicht ganz so wie die anderen Länder. Meinst du unterscheidest dich von den Leuten am Markt der Fortuna? Ja, so ist es. Ich bin Mercedes Dunkel, der außergewöhnliche schwarzhändler Schwarzhändler verwerfe für die cloud des leviathans ich reise durch die wellen verkaufe überall meine waffen die klau des leviathans dann gehörst du zu Jägers handlanger ha, handlang hat so einen fiesen unterton welche art von waren wirst du führst du denn ach schule freunde dich doch gleich mit ihm an entschuldigung aber seit wann ist es schlecht seinen gegner zu kennen ich glaube eine so ehrliche junge dame kann ich meinen waren kann ich meinen wahren zeigen wenn wenn auch nicht verkaufen hier, das ist ein Hauptblomblaser, das auf 100 Meter Entfernung ein Ziel mit Feuer bestimmen kann. Er ist ein, eine echte Antiquität, aber äh, habe es gut in Schuss gehalten. Es funktioniert also noch bestens. Hey, das hier, darauf steht ein Name. Ja, das muss derjenige sein, den es, der es ausgegraben hat. Hey, diese Typen von den Ruinenforten, in den Ruinen von Chalkos haben ihre Namen für ihre Fundstücke geschrieben was noch schlimmer ist der name des Idioten steht auch drauf hoch das scheint ein solider beweis zu sein dass eine verbindung zwischen den beiden besteht weiß aber etwas darüber nicht war alter man nun er don hat so eine ahnung dass es sich bei je und um einen und um dieselbe person handelt auf keinen fall du glaubst doch nicht wirklich dass sie eine person sind es ändert aber nicht an der tatsache dass die klaue des Levetans und die Ruinfort verschiedene gilden sind weil der kaiserliche recht das kaiserliche recht verbreitet Verbietet den Handel mit Blastia. Es hat nichts mit der Union zu tun. Der Markt der Fortuna ist der einzige Gilde, die die Gesetze eines Reiches befolgt. Geschäft, ihr wisst schon. Ah, verstehe, ihr seid die heldenmutige Vesperia, stimmt's? Jawohl. Sieht aus, als hätten wir uns einen Arm gemacht. Ein Mann in Schwarz, eine Prinzessin, eine Magierin, ein Unionsmann, ein Junge, eine Femme Fatal und ein Hund. Ihr sagt mir, wenn ich euch treffe, sollte ich extrem vorsichtig sein. Und damit bringe ich. Unsere kleinen Geschäftstermin zum Abschluss, es meinte, sollen wir ihn aus dem Verkehr ziehen? Moment mal, macht euch macht es euch Spaß, arme, wehrlose Händler zu bedrohen? Ach, warte, du hast doch all diese Waffen oder das ist ja zum Bestand. Ich kann sie nicht einfach so benutzen. Es ist die Mühe nicht wert, den Kerl zu beseitigen. Würde den Blastier schmuggel nicht beenden. Tja, sobald die ganze, für, sobald das Ganze für die Union zu einem Problem wird, wird sie. Schon dem Machtwort sprechen wie bei Barbos, der Mann hat recht. Also, wenn ihr nichts dagegen habt, wende ich mich jetzt wieder meinen geschäften zu. Ich werde mich wirklich um diese Ruinen von kümmern, wenn ich zurück nach Aspio komme. Je nachdem, was jäger als nächstes fort, können wir bald zum Handeln gezwungen werden. Aber ja, wenn mein Aspio irgendwas wäre, ich bin dann noch mal durchgelaufen, da war immer noch nichts. Ich weiß nicht, was ich da noch mal machen sollte. Ich muss mir mal die noch mal angucken. Aber okay, gucken wir mal. Ich habe so gefühlt, dass ist offen und hier sind auch noch voll die vielen Katzins und so. Ne? Ich habe zwar jetzt Geld, aber dafür bräuchte ich. Nicht. Hey, hast du nicht die Kette gesucht. Ich recyceln nicht die NPCs an. Und ja, okay, aber warum auch ne? da gibt es irgendwie neue Sachen. Ne. Keine Ahnung. Oh. Da ich mal wieder Geld aus dem Fenster werfen. Jetzt nichts. Du hast immer noch nicht offen, oder? Noch mal kurz eine kleine Pause, wird du auf den Arm nehmen? Jetzt hat er gesagt, in zwei Wochen öffne ich meinen Laden. Ja, ganz sicher. Ey. Ja, ich habe geführt, kolosseum ist jetzt offen für sind neue Anmelde. Wir sind noch nicht bereit. War vielleicht werden wir das niemals sein. Ich wusste es, schau euch diese Vorstellung an. Versuch doch mal. Besiegt den Gegner, weil es gerade sucht. herausforderung für den berühmten 100-Mann-Nahkampf. Nur echte Krieger sind zugelassen. Oh man da gibt es den 100-Mann-Nahkampf. Also endlich wieder. Was ist das, alter Mann? Eine regelmäßige Veranstaltung im Kolosseum. Im Prinzip kämpft ein Wettkämpfer gegen eine ganze Menge Leute. Man muss schon verdammt mutig sein, um das zu überstehen. Wow, ich hätte mich schon gefragt, was wohl nach oder aus dem Kolosseum wird. Aber es läuft anscheinend gut. damit du da mitpischen? Ja, gute Idee. Die Gewinne dieser Veranstaltung können den Wiederaufbau von Nordopolika zurecht Hm, wer von uns soll denn teilnehmen? Ich doch nicht, oder? immer mit der Ruhe. noch haben wir uns nicht entschieden ein von uns wird es einen von uns da anzumelden uns also noch mehr informationen sammeln und äh, äh, äh, äh. oh. Oh, als die hm, dann scheint dein name in der Weltrangliste. Hm. Ah, das online ne? kann man einmal machen bei 30 gegnern bla. ich muss einfach alles kaputt hauen eine ganze menge regeln ich gehe jetzt noch mal hier oben hin. guck mal also wir unser Koalition aufsparen für den nächsten part ich, glaube, ich mache mal einen ganzen part ja ich alle stufen mal abklappern werde ja, kommt auch noch eine Katze, ist klar. Hey, wie es aussieht sind die Dinge für palestrale ein bisschen ruhiger geworden. Jedes Mal, wenn ich euch ihre Gesichter sehe, fällt mir unwillkürlich Videos wieder ein. Ja, mit ihr das heute noch leid. Nein, mir nicht. Ich habe mich, ich habe mehr gute Erinnerungen als schlechte. Zum Beispiel die, wie ich sie zum ersten Mal getroffen habe und oder wie ich mich palestrale angeschlossen habe. Ich reiste allein um die ganze Welt. In der Nacht, in der sich sie zum ersten Mal sah, stand ein Vollmond im Himmel. Ich zitterte vor Vorfreude. Vor. Das war ein Monster, das ich noch nie gesehen hatte. Es zu besiegen wurde mir umbringen bringen du damit sagen, dass du Belios Kampf herausgefordert hast? Naja, ich war damals ziemlich verwegen. Zu meinen großen Überraschung hat sie mich den dann kräftig vermöbelt. Als ich wieder zu mir kam, war ich im Kolosseum und lag in einem Bett. Du hast gegen Belios gekämpft und den Kampf überlebt. Das allein ist schon sehr beeindruckend. Nein, ich konnte Bilous noch nicht einmal das Wasser erreichen. Ah, dann hat sie also das Leben geschenkt. Sie hat mir das Auge ausgestichen. <lacht> Als ich sie fragte, wieso sie mein Leben verschont hatte, sagte sie mir Folgendes. Man gewinnt nichts dadurch, ein ohnehin schon kurzes Leben noch kürzer zu machen. Das klingt wieder, was nur ein ehen nun altes, eon altes Entlexia sagen könnte. Ich bin davon so überzeugt, dass sie in ihrem langen Leben Tausende von Menschen gekommen und gesehen hat. Auch wenn sie Freunde oder Untergebene wurde, hat sie alles überdauert. Sie muss unvorstellbar einsam gewesen sein. Doch als sie dann starb, war sie endlich von dieser schrecklichen Einsamkeit frei. Darum denke ich, dass das, was geschehen ist, eigentlich gar nicht mal so schlecht war. Hm, vielleicht hast du recht. Oh, ja, tut mir leid, dass ich das eben so abgeschweift bin. Ich merke einfach nie, wann ich aufhören muss zu reden. Nein, das macht mir überhaupt nichts aus. Jetzt habe ich das Gefühl, als würde ich mir das etwas besser verstehen. Hm, ich will mal gucken, kann ich da irgendwas machen? Ich glaub, bestimmt auch wie jetzt ein paar Cutscenes. Ne? Sie haben einfach nicht auf. Da gerade, hallo, da ja, ich aber bestimmt irgendwas machen. Pass auf, das Lagerspiel wahrscheinlich auch voll, okay. Gut. Dann gehe ich mal raus hier. Hoffe, auf dem Weg zurück kommen keine Cutscenes. Würde ich mal sagen, im nächsten Part machen wir mal ein bisschen Colosseum action ne? Aber irgendwie, weiß ich nicht. In der Zwischenzeit werde ich dann wahrscheinlich wieder, oh, der ist weg. Ähm, der ist bestimmt jetzt irgendwo anders, pass auf. werde ich wieder ein bisschen, weiß ich nicht, meine Fähigkeiten und so hier leveln. Ähm, kam mir irgendwie überhaupt nicht zum Kampf heute ne? in diesem Part ist ein bisschen komisch, also, weil ich sollte hier mal... ja mal na egal, weil jetzt ja mal übernachten, aber machen wir mal, mal, mal, mal. Ich werde ja sehen, ob da eine Katze erscheint oder nicht. Dann nehme ich da wieder auf und dann kommen wir wieder einen 50-minuten-Dingen-Lang-Part ne? nach dem Plan. Okay. Gut, aber das ist jetzt schon lang genug. Eine Stunde mit Name quest mit Cutscenes und so. Ich meine, das ist ganz schön lange. Aber wir sind jetzt endlich mal völlig gut. Übrigens, yo hi und willkommen. Mein Name ist an <lacht> die habe ich gar nicht dazu zu sagen. Ähm, ja, ich werde hier hier noch ein bisschen versuchen. Sieht schon sehr gut aus. Ich weiß nicht, ob ich alles hier von echt finden, aufdecken muss und so. Aber ja. Bin auch hier ein bisschen beschäftigt. Da werde ich beim nächsten Part anfangen, hier mal drüber gehen. Aber ich habe so gut wie alles schon gelernt. Also und hier diese ganzen Alambic und Feuer und Kette und was weiß ich. Bin ich auch gerade dabei. Bin ich so gut wie fertig mit allen. Und ja, den sage ich dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen. Habe ich glaube ich gerade schon gesagt. In den letzten Like, ein Abo und Kommentar und schaut ciao, ciao, Bis zur nächsten Folge. Bye.